Wir beschäftigen uns im Wesentlichen mit zwei großen Geschäftsbereichen. Das eine ist der Abbruch. Wir sind hier auf einer Abbruchbaustelle. Und das andere ist die Altlastensanierung. Wir beschäftigen uns also mit der Beseitigung von Altlasten in den Medien äh, Erde, Wasser und Luft. Ganz unterschiedlich auch wieder im Wesentlichen sind es zwei große Bereiche. Das eine sind die Kettenbagger. Ich stehe vor so einem Gerät. Das ist also ein ein ganz normaler Kettenbagger, aber wir arbeiten auch mit Radladern, mit allen äh, Maschinen, die man auf einer Baustelle braucht. Ja. Die Arbeitszeiten sind also ganz unterschiedlich, wir müssen uns den Gegebenheiten anpassen. Äh, es geht meistens im Sommer um sechs los, im Winter eine Stunde später, weil wir brauchen Tageslicht. Abschluss zehnte äh, Klasse wäre gut, also für einen ganz normalen Baugeräteführer wäre ja, ein Abschluss in der 10. Klasse, also Realschule ist das, braucht man einigermaßen vernünftige Sensoren in Mathematik wären nicht ganz schlecht, Physik und Chemie ist noch von Bedeutung. Naja, und ansonsten normale Ergebnisse in der Schule. Hauptsächliche Arbeit ist eigentlich deutschlandweit. Also wir sind in, nicht nur in Leipzig unterwegs, sondern auch in Frankfurt, in Norddeutschland, in Süddeutschland, in Halle. Also uns treibt es dorthin, wo es die Arbeit gibt. So wie ich jetzt hier auf der Baustelle bin, sollte man als Baugeräteführer nicht auf der Baustelle tätig sein. Man wird ja auch dreckig und äh, man sollte sich auch vor diversen Gefahren schützen. Das heißt Schutzhandschuhe, äh, eine, Arbeit, eine ordentliche Arbeitsschutzhose und der Helm sollten immer Pflicht sein.